Treue Todesser, ihr habt euch sicherlich schon mal gefragt, wann ist Blut rein? Zu dem Thema das Video heute. Es gibt das Schlammblutgen und das Reinblutgen. Jeder Zauberer besitzt zwei von diesen Genen. Diese werden vererbt. Wenn man zwei Reinblutgene besitzt, ist man Reinblut, bei zwei Schlammblutgenen ein Schlammblut und ist es gemischt ist man ein Halbblut. Das rein Blutgen wird rezessiv vererbt. Das heißt, wer nur eins davon besitzt, hat trotzdem kein reines Blut. Im folgenden werde ich die Gene nur mit S- und R-Gen bezeichnen. Es gibt verschiedene Kombinationen von den Genen der Eltern und dadurch kann auch ein unterschiedlicher Blutstatus bei den Kindern erreicht werden. Jedes Elternteil vererbt nämlich immer jeweils ein Gen. Erstens wenn beide Eltern ein Schlammblut sind, so wird das Kind auch ein Schlammblut. Zweitens, ist ein Elternteil ein Halbblut, das andere ein Schlammblut, so kann das Kind entweder ein Schlammblut oder ein Halbblut werden. Drittens, sind beide Eltern Halbblut, so kann das Kind rein Blut, Halbblut oder Schlammblut werden. Viertens, ist ein Elternteil ein Schlammblut, das andere ein rein Blut so wird das Kind ein Halbblut. Fünftens, ist ein Elternteil ein Halbblut, das andere ein Reinblut, so kann das Kind ein Halbblut oder ein Reinblut werden. Und zuletzt, sechstens, sind beide Eltern Reinblut, so wird das Kind auch ein Reinblut. Also das bedeutet, wer sicher gehen will, dass das Kind ein Reinblut wird, sollte sich nur mit ebenfalls Reinblütern umgeben. Ihr könnt übrigens durch einen einfachen Schnitt in die Haut feststellen, ob ihr ein rein Blut seid. Wenn ihr es nicht seid, ihr gehört umgebracht. Abonniert mich. Soß.